Verachte nicht die Unterweisung durch die Ewige und sei nicht unwillig, wenn sie dich ermahnt. Sei nicht unwillig, wenn sie dich ermahnt. Ja, ja, ja. Ich werde ja schon fast unwillig, wenn ich diesen Satz nur höre. Wer wird schon gerne ermahnt? Da steht jemand mit erhobenem Zeigefinger vor dir und weiß es besser. Dabei weiß sie, weiß er es dann überhaupt besser, ich glaube jedenfalls, das ist es, was mir das Unbehagen bereitet, dass ich mich klein gemacht fühle bei einer Ermahnung. Dabei ist es doch so, die, der andere weiß es, anders, anders als ich. Wenn ich das so betrachte, dann kann ich mich besser einlassen auf Tipps und vielleicht auch mal unmissverständliche Hinweise. Da weiß es jemand anderes, anders als ich. Und ich kann überlegen, ob ich mich darauf einlasse oder nicht. Lass dir öfter sagen, was du nicht hören willst. Das ist der Slogan der Initiative Offene Gesellschaft, die sich für Demokratie einsetzt und Menschen mit unterschiedlichen Ansichten miteinander ins Gespräch bringt. Super guter Hinweis und super anstrengend. Es ist so tun sich mit Menschen auszutauschen, die die gleichen Ansichten haben wie ich, die an Gott glauben oder das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellen und die dringende Notwendigkeit dem Klimawandel wenigstens doch ein klein wenig was entgegenzusetzen, im Übrigen auch nicht. Also auf der Basis unterhalte ich mich gerne mit anderen. Andererseits weiß ich, daran krankt unsere Gesellschaft gerade mehr denn je, dass Gleichgesinnte unter sich bleiben, dass es wenig Streit gibt, im Sinne von, da wissen es unterschiedliche Menschen anders und gehen in den Konflikt auf Augenhöhe, also bereit, vielleicht auch voneinander zu lernen. Sei nicht unwillig, wenn du ermahnt wirst. Sieh es als mögliche Horizonterweiterung. Und übrigens, wenn das mit anderen Menschen klappt, dann doch hoffentlich auch mit Gott. Deren Ermahnungen sind es immer wert, hinzuhören.